Hi. Heute hat mir Gott folgende zwei Verse für dich geschenkt. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das sagt Jesus können jederzeit zu Gott beten, denn Gott ist Geist und er ist allgegenwärtig. Wir müssen nicht extra dafür in ein Gebäude gehen, in eine Kirche, in eine Gemeinde. Wir können jederzeit zu ihm beten. Und das wollen wir im Geist tun und in der Wahrheit.